Heute das Top-Spiel der ersten, zweiten, der zweiten Liga. Fortuna Düsseldorf empfängt den SV-Sandkasten und haut ihn aus dem Haus raus. Ähm, Aber raus! Wir Ein, zwei, nur auf der Bahn. Borello rein! Das ist kein Witz. Es, wir. Wir es, es wird, wird furchtbar! Auf den Zehen. Und vorne sollen die beiden hoch kopfanstarken kopfverstarken Sensationelle Seitenwechsel. <lacht> Schön angetäuscht. Und Kevin Nofori von rechts. Und er schießt und der Ball geht aufs Tor. Und das war eine bestimmte Geschwindigkeit von minus 5 kmh. <lacht> hey, sag mal! Da pfeift er nicht! Boah, sind wir erstaunlich bei Fortuna. Kein gutes Spiel. Boah, da hat wir noch nie! zwar gegen Ziroff. Warum Borello überhaupt auf dem Platz ist? Ist mir ein Rätsel. Der kann nichts. Null. Borello null. Brunolo muss der eigentlich heißen. Zwei aneinander. Das erwartete abartige Nicht-Fußballspiel. So, über rechts geht es jetzt, über Adam Bocek und Zimmermann. Schön geklärt. Also, Porello 2 holt einen Eckstoß raus, den National. Einen Standard. Mein Gott. Nein. so kurz gehen. Da hat Porello mal schön gestört. Bravo, deine beste Aktion bisher, in der ganzen Saison. Meine Güte. Jetzt geht die Fahne hoch, nach 10.000 Jahren. Aber noch 20 Sekunden, dann ist es vorbei. Zweite Halbzeit, Wechsel, Doppelwechsel. Wir sind wie immer super optimistisch. Und ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft. Mehr blond durch Pledel, mehr dunkel durch Karaman. Mach den einen aber was übst du denn die ganze Zeit? Verdammte Shit! Okay. Nein, doch nicht da! Wo soll denn da ein Fortuna sein? Was habt ihr denn für eine Wahrnehmung? Sie Passquote, ja. Also alles unter 70% ist schon bemerkenswert. Ja, ja, da sind wir vorne. <lacht> Bemerkenswerte Passquote haben wir unter 70%. Prozent. zwar läuft Karaman jetzt genau Richtung Tor, genau, also unser eigenes Tor natürlich. Und das ist eine Kopfsache. 53. 53. Spielminute, immer noch Schotter. Gib die Pille ab! Das dauert zu lange! Da kommt jetzt auch keiner gegen. Karaman, biet dich doch mal an! Zum Beispiel. Ich will eine Statistik haben, wie viel Ballverluste wir nach Einwürfen haben. Ich bin bestimmt bei 70 Prozent. 56. Spielminute, der Schotter geht weiter. Rufen, für. Rufen, mach ihn, mach ihn! Wir schreiben die 58. Spielminute. Elfmeter für Fortuna Düsseldorf. Einige davon. Rufen Hennings tritt an. Elfmeter ist eigentlich einer der sichersten Schützen. Mach die Scheiße rein, mach die Scheiße rein, mach die. Rein. Rufen, mach es, mach es, mach es. Ja. Ein 0! Ja! Hochverdientes Scheiß für uns! Ups! Ja. Naja. Wir führen hochverdient. Hochverdient. Nach einem Chancenverhältnis von 29:0 an einer zweikampfquote von 98%. 1-0. <lacht> also, wir führen hier 1-0 und keiner weiß, warum. Schwer auf halb rechts, da greift wieder keine Sau an. Das war die beste Offensivszene des ganzen Spiels. Schnell nach vorne gespielt. Ich dachte, wir haben die falschen Trikots an. Jetzt ist Kombinationsfußball da. Jetzt ist auch Platz da und deswegen legt er sich den 10 Meter Ball vor. Mach aber sobald die Vertunen Ball haben, auf der Seite. geht es darum, den zu beherrschen. Und das ist natürlich scheiße, wenn man Fußballer ist, dann kann man das nicht. Wir haben jetzt fast die 85. Minute und zittern uns wieder in den Wolf, weil es null Souveränität hier nochmal die Chance. Und jetzt mit Pläne gelb wegen Ball wegschlagen. Das ist auch wieder total bescheuert. Mann, Kofnatz, die gibt den Ball noch ab. Abgegabt den Ball und 1:0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Warum, das keiner? Aber für haben ja. Ich brauche ein Bier.